Guten Tag! In diesem Video möchte ich die Bearbeitung von Schlagworten in Museum Digital Nodak vorstellen. Die Bearbeitung von Schlagworten geschieht grob analog zur Bearbeitung von Akteuren und Ortsbegriffen, wie sie in den vorherigen Videos beschrieben wurden. Das heißt, auch bei der Bearbeitung von Schlagworten gibt es drei Ebenen von Seiten. Einerseits Erreichbar durch einen Klick oben in der Navigation auf Tags-MD, eine Übersichts- und Statistikseite. Erreichbar über einen Klick auf das Listensymbol. Auflistung und Suchergebnisseiten, auf denen die verschiedenen entsprechenden Suchen, entsprechenden Schlagworte aufgelistet sind. Und auch über die Navigation erreichbar ist mit einem Klick auf das Plus die Seite zum Eintragen finder. Neue Schlagworte. Wie Orte sind Schlagworte hierarchisierbar? Sie sind das aber auf verschiedene Arten und Weisen. Der Rest der Schlagwortbearbeitung verläuft im Großen und Ganzen analog zur Bearbeitung von Orten. Ebenfalls hierarchisierbar, mit ein wenig weniger grundsätzlichen Daten. Ein Schlagwort hat natürlich keine Koordinaten. Aber genau wie ein Ort oder auch wie eine Person kann ein Schlagwort in Nodak geprüft, unbearbeitet, das wäre hier oben rot, oder fraglich sein. Das heißt, jeder Begriff generell in Nodak und damit eben auch die Schlagworte, werden eingeordnet, je nachdem, ob der Begriff schon von der zentralen Redaktion begutachtet und angereichert wurde, ob es noch Verbesserungen gibt, aber der Begriff schon angeschaut wurde oder ob er noch gänzlich nicht angeschaut wurde. Die Schlagworte sind sichtlich mit knapp, mit knapp 65% der Einträge, die unbearbeitet sind, der am wenigsten bearbeitete Bereich in NODAC. Die Übersichtsseite für Schlagworte und damit der, die Einstiegsseite gliedert sich, wie bei den Akteuren und bei den Orten, in drei verschiedene Bereiche. In der ersten Seitenspalte, die in gleicher Form auch auf Suchübersichtsseiten erreichbar ist, kann man Suchbegriffe einstellen, die Sortierung anpassen, die Reihenfolge der gefundenen Treffer anpassen wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf A bis Z statt dem üblichen Z zu A klicke, das heißt aufsteigende Sortierung statt der üblichen absteigenden Sortierung, dann würde ich zur Suchergebnis oder Trefferliste gelangen. Dadurch, dass bisher keine Suche eingestellt ist, wäre das die Anzeige aller Begriffe aus dem Vokabular. Ich kann suchen nach eben dem Status nur geprüfte Anzeigen, nur unbearbeitete, nur fragliche oder mit nur ungeprüfte, die die unbearbeitet oder fraglich sind. Und ich kann weitere Filter setzen, zum Beispiel um Schlagworte zu finden, die in keiner Instanz von Museum Digital verknüpft sind, das heißt wahrscheinlich löschbar sind, die nicht in der Hierarchie verortet sind oder die mindestens einen ähnlich klingendes oder ein ähnlich benanntes Resultat in Wikidata haben. Das heißt, Schlagworte, bei denen es wahrscheinlich ist, dass weitere Informationen einfach abrufbar aus dem Netz verfügbar ist. das heißt, die leicht zu bearbeiten sind. Im Hauptbereich rechts werden statistische Daten und Übersichten zu den verschiedenen Abfragemöglichkeiten gezeigt. So kann man hier eben sehen, wie viele Begriffe insgesamt vorhanden sind, wie viele davon geprüft sind, wie viele unbearbeitet sind, wie viele Begriffe mit verschiedenen Normdatenkatalogen verknüpft sind, wer die Begriffe zuletzt angelegt hat und in welchen Instanzen die Begriffe benutzt werden. Und dann kann man sich auflisten lassen, wie viele der Begriffe mit einem gleichnamigen Akteur, bei äh, wie vielen der Begriffe es einen gleichnamigen Akteur gibt oder einen gleichnamigen Ort, das deutet darauf hin, dass das Schlagwort schlicht im falschen Katalog ist und eigentlich ein Akteur oder ein Ort wäre. Auch hier, wie viele ein ähnliches Resultat in Wikidata haben und so weiter. In der zweiten Seitenspalte, bei Tablets und kleinen Bildschirmen, erscheint diese zweite Seitenspalte unterhalb der ersten zentralen Seitenspalte links. Auf größeren Bildschirmen würde sie rechts des Hauptteils erscheinen. In dieser zweiten Seitenspalte, ab Einträge in diesem Vokabular, kann man die gleichen Informationen, die im Hauptteil zu sehen sind, noch einmal als Diagramme sehen. Das heißt, hier bekommt man Visualisierung, um einen schnelleren Überblick zu finden. Ganz oben erhält man in der ersten Seitenspalte die Möglichkeit, auf verschiedene, besondere Seiten für spezielle Funktionen wie das Finden von Duplikaten oder nicht valide Hierarchien aufzurufen, das heißt zum Beispiel mit dem Klick auf den Magneten können, können Schlagworte gefunden werden, die denselben Begriff als über- und als untergeordneten Begriff haben, sodass sich in der Hierarchie ein Kreis bilden würde. Das letzte Krückstock-Symbol bietet bei den Schlagworten eine, einen Zugriff auf die Blacklist, wobei Blacklist hier etwas anderes heißt als bei den Akteuren und, und Orden. Bei den Schlagworten geht es hier besonders darum, uneindeutige Begriffe zu finden. Das heißt, in einer Sprache gibt es einen Begriff, der zwei Bedeutungen haben kann. Zum Beispiel Anbau. Wenn man in MoosDB Anbau als Schlagwort anlegen will, kommt die Rückfrage, was wurde gemeint? Wurde ein Anbau in der Landwirtschaft oder ein Anbau als Gebäude gemeint? Eine Band oder ein Band gleichgeschrieben und dementsprechend kommt die Rückfrage, meinen Sie eine Band, Klammer Musik oder ein Band, Klammer Textil? Das heißt, in diesen Fällen muss, was im bibliothekarischen Kontext Homonymzusatz benannt wird, eingetragen werden, um eben gleichnamige Begriffe zu unterscheiden. USDB im Zusammenspiel mit dieser Blacklist kann Entsprechende Homonymzusätze automatisch vorschlagen, bei schon bekannten Einträgen. Möchte man also eine Suche starten, um mit den Suchen weiterzugehen, kann man über die linke Seitenspalte weiterkommen. Hier kann man zum Beispiel die Sortierung einstellen, wenn man alles sehen will, nach Namenslänge suchen, um wahrscheinlich zu kurze oder zu lange Begriffe zu finden oder einen Filter setzen. Diese Filter lassen sich in der Folge auch kombinieren. Also Hat mindestens ein ähnliches Resultat in Wikidata. Und durch einen weiteren Klick links könnte ich zusätzliche Filter setzen. Hat mindestens ein ähnliches Resultat in Wikidata, hat also 38.000 Ergebnisse. Wie bei den Akteuren und den Orten kann ich oben auf die Trefferanzahl klicken um meine vorher durchgeführten suchen aufzurufen, das heißt eine Chronik der Suchabfragen zu sehen. Durch einen Klick auf die jeweiligen Einträge kann ich in meinen vorherigen Suchabfragen zurückgehen und zum Beispiel meine vorletzte Suche noch einmal durchführen. Rechts in derselben Leiste gibt es eine Option, um direkt zu einer weiter hinten gelegenen Seite in der Paginierung zu springen, wenn man also zum Beispiel bei 38.000 Ergebnissen wo immer 24 Ergebnisse auf einer Seite angezeigt werden, auf die 100. Zur Seite gehen will, also zum Treffer 24.000 und folgende, dann kann man oben einfach 100 eingeben, Enter, Go drücken und erreicht die Seite 100. Natürlich kann man auch über die übliche Paginierung gehen. Rechts der Paginierung gibt es, wie bei den anderen Katalogen, die Buttons, um sich die Ergebnisliste zu exportieren. Das ist ein Export in CSV, damit die Ergebnisse zum Beispiel in Excel weiter analysiert werden können. Man kann über das, das Kettensymbol die Suchabfrage speichern, sodass die Abfrage direkt auf der Startseite als Kachel erscheint, und dort immer die zehn neuesten Ergebnisse angezeigt werden. Darüber ist es auch möglich, sich einen RSS-Feed zu exportieren und dann in der Folge zu abonnieren, mit dem immer die neuesten Begriffe im eigenen RSS-Reader, das heißt näher am Benutzer, angezeigt äh, werden. Über das Hamburger-Symbol lässt sich eine Seitenspalte öffnen, in der Dieselben Visualisierungen, die man auf der Statistikseite für den ganzen Katalog gesehen hat. Das heißt, die Auflistung, wie viele dieser Begriffe sind geprüft, wie viele sind fraglich oder in welchen verschiedenen Instanzen werden sie verwendet. Diese Diagramme bekommt man, aber sie gelten hier immer für die Trefferliste, das heißt von den Begriffen, die einen ähnlich klingenden Begriff in Wikidata haben, sind 18.000 von 38.000 angereichert, das heißt fast die Hälfte. Insgesamt sind weniger, also eben hatten wir gesehen, knapp 65% sind nicht angereichert, das heißt, da wo es Wikidata gibt, Wikidata-Bezüge möglicherweise gibt oder gleichnamige Begriffe in Wikidata gibt, da ist die Quote der angereicherten Begriffe höher. Durch einen weiteren Klick auf das Hamburger-Symbol verschwindet die Seitenspalte wieder. Im zentralen Bereich erhält man wie in den anderen, bei den anderen Begriffen oder bei den anderen Katalogen, eine Zeile in der Tabelle pro Eintrag. Über das kreisrunde Symbol vorne können zwei Begriffe miteinander verschmolzen werden. Wäre Milcherzeugnis, also jetzt rein hypothetisch dasselbe wie Sprecher, könnte ich auf den Kreis klicken. Und, in, und dann würde sich das Icon vorne ändern. Dann auf das Icon vor Sprecher klicken und die beiden Begriffe vereinen. Das ist natürlich nicht der Fall, deswegen tue ich das jetzt nicht. Hinter dem Vereinssymbol erscheint in rot geschrieben Milcherzeugnis. Das heißt, Milcherzeugnis ist bisher nicht angereichert. Milcherzeugnis hat einen Unterbegriff, aber hat keinen Überbegriff und hat bisher keine Übersetzung. Zu guter Letzt wurde Milcherzeugnis am, äh, am 25.03.2023 zuletzt bearbeitet. Das heißt, man erreicht die wichtigsten Informationen direkt in der Übersicht, kann aber durch einen Klick auf den Eintrag Details finden. Auch diese Seite ist analog zur, zur zum Beispiel Ortseite gestaltet, das heißt, es gibt einen Basiseintrag, in diesem Fall den Schlagwortnamen und eine Beschreibung und gegebenenfalls einen nicht mehr in vielen Stellen ausgeschrieben oder veröffentlicht das Feld auf Englisch, weil es ja mittlerweile einen eigenen Bereich für Übersetzung gibt in den verschiedenen Sprachen inklusive Englisch. Unterhalb des Bereiches für Übersetzung gibt es einen Bereich für Normdatenbezüge, also zum Beispiel die ID desselben Begriffs bei der Library of Congress oder in der GND oder in Wikidata. Und darunter gäbe es, wenn es zu mich Erzeugnis Objektbeziehungen in einer der verschiedenen Instanzen von Museum Digital gibt, eine Liste der verschiedenen verknüpften Objekte. In der Seitenspalte kann man den Begriff auf Fraglich, Lila oder Grün stellen, so alle Anreicherungen zu dem Begriff getan wurden. Eine Übersetzung fehlt bisher und es gibt, die Beschreibung ist zu kurz. Es gibt keine bisher. Deswegen wäre dieser Begriff nicht als angereichert und geprüft markierbar. Des Weiteren fehlt ein Überbegriff, der in den meisten Fällen nötig ist. Hier kommt eine Besonderheit der Schlagworte zum Tragen. Die Hierarchie bei Schlagworten ist in verschiedene Kategorien von Hierarchisierung getrennt. Ein gutes Beispiel dafür sind Schlachten. Sucht man also zum Beispiel nach Schlacht, dann findet man die Schlacht von Kasan. Die Schlacht von Kasan, und das hier wäre es genau falsch eingetragen, die Schlacht von Cassano ist bisher generisch dem Spanischen Erbfolgekrieg untergeordnet. Generisch heißt allgemeine, allgemeine Unterordnung. Partitiv, eine partitive Unterordnung heißt war Teil von. Das heißt, die Schlacht von Casano war ein Teil des Spanischen Erbfolgekriegs. Das wäre eigentlich der richtige Bezug. Ich entferne jetzt also den Oberbegriff. Und trage Partitiv ein. Hier wird, werden die letzten zehn Schlagwortseiten, die ich aufgerufen habe, aufgelistet. Ich habe bisher in dieser Session nur eine Schlagwortseite aufgerufen, die nicht die Schlacht von Cassano selbst ist. Deswegen erscheint sie hier nicht. Ich kann jetzt also nach dem Spanischer Erbfolgekrieg suchen und ihn verknüpfen durch einen Klick auf den Eintrag im Menü. Zu guter Letzt gibt es instanzielle Unterordnung. Das heißt, die Schlacht von Cassano war eine Instanz von, ist eine konkrete Ausformung des Überbegriffs. In diesem Fall, die Schlacht von Cassano war eine Schlacht. Das heißt, Schlachten sind einer der wenigen Fälle, in denen Partitiv, die Schlacht von Cassano war immer, Teil des spanischen Erbfolgekriegs und instanziell die Schlacht von Casano in jedem Fall ist eine konkrete Manifestation einer Schlacht, zutreffend sind. In den meisten Fällen trifft nur die oberste Art von Ober- und Unterbegriffen, nämlich generisch, Ein, eine allgemeine Über- oder unterordnung Auch bei Schlagworten wichtiger als bei Akteuren oder, oder Orten sind die Synonyme. Das heißt, durch einen Klick auf das, den Namen des Begriffs direkt unter Synonyme, dem, der Überschrift Synonyme könnte ich ein Synonym eintragen, so es eines gäbe. Und auch anders als bei Akteuren und Orten gibt es deutlich mehr Buttons, die unten links in der Seitenspalte erscheinen. Mit diesen Buttons kann ich den gerade aufgerufenen Begriff zu einem Akteur machen, zu einem, einem Ort machen oder zu einer Zeit machen. Das heißt aus dem einen Katalog, aus dem Startwortkatalog in den Akteurskatalog oder in den Ortskatalog umziehen. Dabei kann ich sagen, wenn ich zum Beispiel auf Akteur klicke, kann ich sagen, werden mir die gleich, gleich oder ähnlich benannten vorhandenen Akteure vorgeschlagen. Bei der Schlacht von Cassano, weil es nicht sinnvollerweise ein Akteur sein sollte, natürlich keiner. Oder ich kann den Begriff umziehen. Das heißt, einen Personen- und Körperschaftenbezug bei den verknüpften Objekten daraus machen. Und die, den Begriff in den Akteurskatalog übertragen. Oder ich kann das tun und gleichzeitig im Hintergrund abspeichern, dass dieses Schlagwort nie ein Schlagwort ist, sondern immer ein Akteur. Das heißt, wenn das nächste Mal jemand dieses Schlagwort eintragen wollte, würde der Begriff äh, automatisch zum entsprechenden Akteur umgeschrieben. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn übliche Namen, zum Beispiel Queen Elizabeth, von Menschen immer wieder als Schlagwort eingetragen werden. Dann kann das System das automatisch korrigieren, sobald es einmal bekannt gemacht wurde, sobald es einmal eingetragen wurde, dass Queen Elizabeth eine Person war und nicht ein Schlagwort. Genauso wenn, Personen, wenn Benutzer immer wieder Ortsbezüge als Schlagworte eintragen. Dass Berlin ein Ort ist, ist immer so und das kann das System auch automatisch korrigieren. Darunter gibt es die Möglichkeiten und hier gleicht es sich mit den, der Ortsbearbeitung, einen zusätzlichen Tag oder ein zusätzliches Schlagwort anzufügen. Das heißt, wenn man allen Objekten, die mit der Schlacht von Cassano verknüpft sind, zusätzlich eintragen wollte, dass sie Schlachten sind können oder dass sie Verknüpft sind mit dem Schlagwort Schlacht, dann könnte man zusätzlichen Teig anfügen, klicken und dann entsprechend Schlacht auswählen. Und man kann den Begriff aufspalten Das ist wichtig, wenn eigentlich zwei Begriffe gemeint sind. Schwert und Schild würde aufgespalten zu Schwertbezug und Bezug zu Schild. Mit einem Klick auf Lösche alle Links werden alle vorhandenen Normdatenbezüge, alle vorhandenen, Normdatenbezüge vorhandenen Übersetzungen und weiteren Anreichungen entfernt, so dass der Begriff leicht gelöscht werden kann. Ausgenommen davon sind eventuell bestehende Verknüpfungen mit Objekten. Die müsste man einzeln bei den jeweiligen Objekten entfernen. Ist man dann fertig mit der Bearbeitung des Schlagwortbegriff, kann man oben auf das, die grüne Fläche klicken. Zu guter Letzt noch der Hinweis oben rechts auf den Wikidata-Button. Ist ein Begriff bereits äh, in Wikidata verzeichnet, am besten schon mit Wikidata verknüpft, kann man oben rechts einfach auf den Wikidata-Button klicken. Im Hintergrund wird dann Wikidata abgefragt und geguckt, gibt es einen gleichnamigen Begriff. Ja, das ist der Fall. Und Das Ganze geschieht auch im Hintergrund schon. Oben rechts beim nicht bearbeiteten Begriff erschien also hier eine kleine 1, die sagt, es lohnt sich, auf den Button zu klicken. Durch einen Klick auf die entsprechende Kachel kann man dann die Daten aus Wikidata abgreifen und in Nodak in die Datenbank eintragen. Replace with new entry. Wir wollen hier die neuesten Informationen aus der deutschsprachigen Wikipedia in der Beschreibung haben und genauso die neuesten Informationen aus der tschechischen Wikipedia in der tschechischen Übersetzung haben. Das heißt, bei, über den Wikidata-Button kann man sich sehr viel Arbeit sparen. Gibt es eine in Wikipedia oder in Wikidata eingetragene Überordnung, kann auch diese links automatisch eingetragen werden. Soweit zu den Schlagworten. Mit den Zeitbegriffen wird das nächste Video diese kleine Serie zur Nodak abschließen. Bis dahin aber vielen Dank.